Freunde der großen und kleinen Bahn während wir hier mal wieder ein Video so beginnen wie wir das vorangehende äh, aufgehört haben willkommen zum zweiten Teil äh, des Modultreffens Sturmtal ja eigentlich soll das ein bisschen mehr um Passendorf gehen auch auf die Gefahr hin dass ich jetzt äh, für die Reihe Projekt Possendorf ein bisschen Spoilerer, aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Na, hier haben wir den derzeitigen Zustand, wie gesagt, wir hatten ja, waren ja bisher nur bei der Planung. Gebäude stehen natürlich ersatzweise dort. Na, das war das Bahnhofsgebäude von Obergittersee. Ähm, der Lokschuppen ist von Auhagen ein bisschen umgebaut. Ist erstmal ein Provisorium, aber wie wir das so wissen bei Provisorien, der wird doch sicher eine ganze Weile halten. Es wird auf jeden Fall das letzte Gebäude sein, was dann da nochmal angefasst wird. Ja, und dahinter hat wir jetzt den Hermann Schacht. Da hatte ich mich im letzten Video schon darüber ausgelassen. Ähm, das wäre mal auch eine Idee für eine eigene Serie. Ähm, das also ist allerdings nicht mein Modul, ne? also das müssen wir dann da mit dem schlesischen Gebirgsbahner dann, also wie der Herr immer schlecht gelernt sagt, ne? der schlesische Gebirgsbahn Mario, äh, müssen wir dann mal absprechen, ob wir das machen, also eventuell vielleicht sogar auf seinem Kanal, das müssen wir dann mal schauen, ob wir, ja, also ich weiß auch nicht inwieweit ich da jetzt bei dem Bau dabei bin, ich habe hier erstmal so Stücke geschottert. Und ich glaube auch, wir haben das zusammen gesägt. Also ich weiß das schon gar nicht mehr. <lacht> das ist äh, wieder so ein Thema. Na gut, hier kommt dann tatsächlich mal ein Windberg-Lock, die allerdings Epoche 3 ist. Und hinten ein Epoche 1 windberg -Zug am Haken hat, der auch nicht so ganz original ist, weil der Packwagen eigentlich zu lang ist für die Windbergbahn da demzufolge auch nicht gefahren ist. Also ich glaube zumindest dass der Achsstand hier zu lang ist. Und zwei Länderbahnen Windberg-Aussichtswagen. Ja, dann kommt ja der erste durchs Bild gefahren. Das ist eine preußische G2, wenn mich jetzt nicht alles irrt. Ähm, ja, also zwei gekuppelte Achsen, eine Schleppachse, das ist also eher. Eher was ungewöhnliches heutzutage. Hier bin ich leider ein bisschen auf den Zoom gekommen beim, beim Handy. Man möge mir das verzeihen. Aber ich wollte jetzt die Aufnahme deswegen nicht abbrechen. Also auch ein Länderbahnzug hinten dran. Das ist, glaube ich, eine Aufnahme vom, vom Freien Fahren. Das sind auch Wagen, die hier irgendjemand ja. mitgebracht hat. Die haben ja keine Frame kupplung Also die haben da noch Alternative. Auch das. Ähm, ist eine sächsische Lok. Das ist die spätere 14. Ich bin jetzt aber nicht schlecht vorbereitet, wie die auf sächsisch dann hieß. Die hatten ja immer diese Bezeichnung mit den römischen Ziffern, die sich da so nicht so einfach einprägen. Eine preußische G3, wenn mich jetzt nicht alles wird, mit einem Kohlezug, die aber auch irgendwie selber gebaut war, allerdings die neue Zylinder brach, weil die viel zu breit ist, die ist also in interessendorf immer mal gestrandet, die konnten wir dann nicht auf irgendwelchen Gleisen einfahren lassen, wo es einen Bahnsteig gab. Hier ja, auch was Interessantes, äh, wenn mich nicht alles irrt, ist es innen drin quasi äh, die 77 E-77 von Brava, die mindestens die Front und das Heck ist allerdings von Bayerisch auf Preußisch umgebastelt worden und sie hat neue Radsätze, das war auch so ein bisschen das Problem. Die radsätze die waren dann so glatt und das Material jetzt nicht so super geeignet die kamen nämlich alleine nicht die Steigung hoch. Also, äh also die E94 die hat das jetzt für den ganzen Zug problemlos geschafft auch mit dieser am Schlepptau. und das war leider naja das ist dafür dass sie halt einen test treffen ne? dass dann das auch mal dann merkt man auch mal dass was nicht funktioniert. Dann hier das Einfahrsignal in was nicht vorbildgerecht ist, weil dort gab es nie ein Einfahrsignal. Hier noch eine Sächsische 2, das ist also wie immer bei diesen Treffen in Sturmtal, packen sie dann also alle ihre, ihre tollen Loks aus und präsentieren die hier nochmal Sächsische 17, also im Hintergrund ist es glaube ich die 12 in Sachsen, Vordergrund nochmal die 14 hier nochmal einzeln, die 17 und die 14 nochmal im Schattenbahnhof dann haben wir hier eine T7 von PMT die ist also hier in einer Sonderausführung schon ausgeliefert worden, das ist eine Ausführung ohne Beschriftung eine sächsische 3, hoffe ich, dass das jetzt richtig ist, die äh, dann spätere 34, die also nur gerade so in der Epoche 2 noch angekommen ist, die preußische G2 und eine sächsische 5T mit ge vielen gedruckten Teilen und neuen Radsätzen, also auch ein neues Gehäuse. Ähm, ein sächsischer Personenwagen, auch gedruckt, ist noch nicht so ganz fertig, und dann haben wir hier noch eine 3BT mit einem Landerbahnzug hinten dran. Ein Blick in Kronwerk. Unser Abzweigbahnhof beim Treffen. Dann nochmal im Standbild die E77. Die umgebaute Schwarzbach. Die nächsten beiden Bilder sind Ulrich Franz gewidmet, den ich aus der Epoche 1 und 2 Gruppe kenne, der mir hier dieses Ladegut zugeschickt hat, weil er es nicht mehr brach und Possendorf brach ja äh, Stroh und Heu. Allerdings habe ich kleinere äh, Wagen, auch fürs Fremontreffen ist das natürlich top. Passt leider nur in den Vierachser oder in den rocko äh, Rungwagen, der naja nicht so ganz exakt ist für die erste und zweite Porre, ja das ist halt, also möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass das so, ja hier können wir, wir haben wir noch mal die Rampe, im Hintergrund den Erbarer von Schwarzbach, da wir outen ja immer mal Personen hier in unseren Videos, <lacht> der also auch einen Kanal betreibt, der Obererzgebirgische Aussichtsbahn. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe, dass äh, der also auch immer mal erwähnt wird bei immer schlecht gelaunt, weil der auch äh, viel druckt. Ja, zum Abschluss nochmal eine Ausfahrt oder eine Durchfahrt durch Possendorf. Das ist ja ein Video, was wir jetzt beim äh, schlesischen Gebirgsbahn Mario gesehen haben. Also wir haben ja gemeinsam so eine Kamera, die wir, also ich habe ihm da erstmal einen Vortritt gelassen. Und ich musste auch, wie man sieht, im Hintergrund, ich muss auch ein bisschen schneiden, weil die Lok auch immer mal stehen geblieben ist. Also so, wie gesagt, das ist ein Testtreffen. Ja, ich weiß noch nicht, eventuell wäre ich hier aus diesen ganzen Mitfahrten oder aus dieser ganzen, das sind ja insgesamt glaube ich, 40 Minuten, Fahrt, werde ich eventuell mal einen Livestream machen. Das äh, hängt aber davon ab, wann die restlichen Sequenzen da beim schlesischen Gebirgsbarner kommen. Ich hatte ihm ja versprochen, dass er da den Vortritt hat Und das müssen wir dann mal schauen. Aber das ist mal so als Idee, dann kann ich dann hier die ganzen Betriebsstellen, die Strecken, kann ich alles ein bisschen kommentieren. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht die allerschlechteste Idee, ein Livestream ist ja immer da für einen Kanal eine schöne Sache. Ja, hier nochmal das Signal, an dem wir gerade vorbeigefahren sind. Ein sächsisches Länderbrandsignal leider mit einer sehr missverständlichen, mit einem missverständlichen Signalbild. Das liegt einfach daran, dass es noch nicht so ganz fertig ist was bauen. Ja, und mit dem Bild möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss gerade grinsen, weil da noch so ein Gesicht auf hatte. Einen schönen Abend und macht was draus. Ich hoffe, es hat euch gefallen.